jetzt mache ich seit einem halben Jahr Obermatt. Ich habe Freunden ein paar Aktien empfohlen, habe selber ein paar gekauft und jetzt sind sagen wir sieben Aktien, habe ich rein nach Obermatt gekauft, Die hatten die, die, von denen ich sonst nicht überzeugt gewesen wäre, aber ich habe mich eigentlich nicht, nicht mit beschäftigt und kannte die Unternehmen zum Teil gar nicht, habe dann nach Obermatt Kriterien gekauft. Und man kann sagen, alle sieben oder acht Aktien, die wir in dem halben Jahr angefasst haben, real, ähm, haben nicht gut performt, obwohl der Markt ja sehr erfreulich eigentlich sich entwickelt hat. Und das heißt, diese Unternehmen mögen formal innere, nicht erkannte Werte haben, aber sie performen einfach nicht. Da stimmt irgendwas nicht, ist mein Bauchgefühl. Und das ist, äh, Uwe, Uwe, sprichst du von einem halben Jahr jetzt? Ja, seitdem ich Obermatt kenne. Ist natürlich sehr kurzfristig oder so. Also, <lacht> ja, schon, weiß. Nein, ich meine, ich äh, nochmals, ähm, äh, Hermann, du hast geschrieben, ich soll nie mehr mit Kurs. Äh, <lacht> <lacht> Kurs wechseln, schreiben, weil mich das unglücklich macht. Genau. Es hat mich aber es hat mich beschäftigt. Ich weiß, ich sollte nicht hinschauen und ich schaue auch schon weniger hin und ich weiß auch, dass ich das noch lernen muss. Aber wenn die Aktie halt über minus 20 Prozent fällt, dann werde ich nervös. Ich habe deshalb geschrieben. Ähm, interessanterweise ist die gestern dreieinhalb Prozent hochgesprungen, die Riotin. Das, das zeigt. Genau und, genau und das ist eben das Spannende. Das ist ja. das Spannende. Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, ja, du hättest einen Titel gehabt, der, der sei wahnsinnig gefallen und du hättest nicht mehr hingeschaut und das sei dann derjenige gewesen, der nach zwei Jahren, nach einem Jahr am meisten gestiegen ist. Ich denke auch ein halbes Jahr ist zu kurz. Man kann es einfach noch nicht beurteilen. Ich, wir müssten nach zwei Jahren hinschauen, Uwe, wie sich die Titel äh, entwickelt haben. Ich glaube, dann, könnte man, dann könnte man die Korrelation, dann könnte man wirklich sagen, Zwei manchmal, also es geht manchmal bis zehn Jahre, bis sich der Kurs wirklich an, an den echten Unternehmenswert annähert. Ich, ich finde das lang, aber ich denke so, was ich, was, was, ich habe das gelesen auch bei ihm, ich denke zwei Jahre, die Kurse können wirklich langfristig einfach abweichen. Vom, vom echten Wert einer Unternehmen können massiv abweichen, bis sie sich dann irgendwann an, einpendeln oder wo, wo halt der Unternehmenswert wirklich steckt. Wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses Thema ähm, äh, der, der Performance. Ich, ich bin nicht der Meinung, du kannst irgendeine Methode nehmen und davon erwarten, dass sie dir innerhalb von kurzer Frist eine positive Rendite gibt. Das kannst du bei keiner Methode erwarten. Egal welche, du kannst es nicht erwarten und es kann, es kann durchaus sein, dass du äh, mit dieser Methode beginnst zu einem Zeitpunkt, wo gerade diese Methode nicht in Mode ist, dann hast du keine Chance, gute Renditen zu äh, erzielen. Ich arbeite mit dieser Methode, weil ich überzeugt bin, dass langfristig die Gewinne und die Größe des Unternehmens sich auch im Unternehmenswert widerspiegeln werden. Und aus diesem Grund wähle ich Unternehmen aus, die relativ solide sind und gleichzeitig gute Finanzkennzahlen haben. Das war aber in der letzten Zeit wirklich nicht in Mode, muss man sagen. Das sind alle auf die Teslas und Co. gestürzt, obwohl sogar Elon Musk jetzt seine Aktien verkaufen will, weil er das Gefühl hat, es ist nicht voll. Also da sieht man, wie irrational der Markt ist. Und da muss ich sagen, da muss man sich überlegen, will ich jetzt mitreiten? Das machen die meisten reiten gerne mit, schauen sich die neuesten und coolsten Tipps an und kaufen das dann. Oder will man einfach langfristig vernünftig anlegen und ich bin mehr der zweite Typ. Das heißt aber nicht, dass ich sofort erfolgreich bin. Aber Hermann, du musst dich doch trotzdem, gerade auch unter dem Hinblick, dass wir eine Fondidee für Obermarkt diskutieren, musst du dich ja an irgendeiner Benchmark auch kurzfristig messen lassen. Und jetzt ist klar, für Obermatt ist vielleicht äh, die Nasdaq nicht unbedingt die optimale Benchmark, weil es ein anderes Anlageuniversum ist. Aber zum Beispiel am SME oder am DAX musst du dich, finde ich, schon messen lassen, auch kurzfristig mit der Methode. Das, das mit dem lassen an Vergleichsindex ist höchst hat die Schule. Diese, diese Vergleichsindexe sind wesentlich weniger neutral als denkt wenn du den Schweizer äh, SMI nimmst, hast du einen ganz starken Pharma- und Finanzfokus. Wenn du mein Portfolio anschaust, hat das praktisch keine Finanztitel drin und auch kaum Pharma-Titel. Das mit, dem, mit einem Pharma-Index zu vergleichen, Pharma-Finanzindex zu vergleichen, macht keinen Sinn. Der DAX ist vielleicht schon ein bisschen mehr, oder? ist aber stark deutschlandlastig. Und Ich habe nur einen Teil in Deutschland. Meine Aktien sind auch in anderen Ländern. Das sind andere Branchen und, und von dem her sind diese Vergleiche mit, mit so einem offiziellen Index, die, die werden zwar gemacht, oder, weil man damit auch verkaufen kann, aber die, die, das sind keine guten Vergleiche. Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Was ich schon mir überlegt habe, was man verwenden könnte, ist unser relativer TSR. Der ist unter Wachstum, die Kennzahl äh, Stock Returns. Der misst nämlich, wie gut war der Return dieser Aktie gegenüber ähnlichen anderen Anlagen. Und man könnte dann im Prinzip eine Portfoliobeurteilung machen, wo man jede einzelne Aktie gegenüber Alternativen vergleicht und dann schaut, gab das eine überdurchschnittliche Rendite oder nicht. Das wäre theoretisch möglich. Es ist immer noch so, dass die Volatilität so hoch ist, dass ich Glück haben muss, damit das gerade diesen, diese Periode gut aussieht. Oder wenn man es gegenüber dem World Index misst. Das ist auch ein ganz spezieller Mix. Der MSCI World, der hat 50% amerikanische Aktien. Ich habe keine amerikanischen Aktien. Warum soll ich mich mit amerikanischen Aktien vergleichen, die zurzeit massiv von Technologieaktien geprägt sind? Es macht einfach keinen Sinn. Das ist eine andere Investition. Das ist ein ganz anderes Risikoprofil. Ich müsste, ich müsste, um das sauber zu machen, müsste ich genau mein Risikoprofil abbilden. Das gibt es keinen Index dafür, sondern ich müsste versuchen, mein Portfolio abzubilden. Und das wäre am einfachsten, wenn man es Aktie pro Aktie macht, so kann man es machen. Und ich hätte das vermutlich schon lange implementiert, auch zum Überprüfen, wie gut unsere Entscheide sind. Aber und dann könnte man das aufkonsolidieren. Da könnte man bei jeder Aktie schauen, bist du. Besser als die anderen oder schlechter? Und wie viel besser und schlechter? Man kann wieder ein Perzentilrang rechnen und ich könnte all die Perzentilränge zusammenzählen und hätte dann eine objektive Aussage. Das wäre sauber im Vergleichen. Und alles andere ist, ist im Prinzip wirklich, da vergleichst du einfach einfach mit Birnen. Das machen die Leute zwar, aber weil sie es machen, heisst das lange nicht, dass das vernünftig ist. Aber man hat doch trotzdem ungefähr ein Bauchgefühl. Ich, ich schaue jetzt einfach noch mal auf den DAX und natürlich gibt es große Unterschiede. Und ich meine, der DAX hatte letztendlich halt in den letzten, was ähm, nehmen wir halt für einen Zeitraum von mir aus, das letzte halbe Jahr. Und das wird beim SMI oder wie heißt euer Gesamtmarktindex in der Schweiz. Ähm, da haben wir natürlich schon irgendwo ein ziemliches Wachstum irgendwo gehabt von, sage ich jetzt mal ja schon heftig eigentlich, also zweistellig mhm. würde ich sagen, die letzten mhm. sechs Monate. Und wenn ich jetzt meine acht Obermatt, nenne ich sie jetzt mal, Aktien angucke, dann bin ich da vielleicht mit viel Glück gerade mal auf Null. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Top, und das waren wirklich alles top gerängte Obermatt-Aktien, da war null Emotion dabei. Ich, Wie gesagt, ich kannte diese Firmen zum Teil überhaupt vorher gar nicht, äh, noch nie gehört davon. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe so irgendwie das latente Bauchgefühl, ich habe ein, ein, ein, ein, mich in ein Auto mit Motorschaden jeweils gesetzt. Und das, ist das <lacht> auf der Standspur oder so steht und was immer auch. Das war jetzt ein bisschen hart formuliert, aber <lacht> äh, äh. okay. Also die Frage ist, die ich Frage kann dir eine Antwort an. geben. Ich kann dir eine Antwort geben. Ich mache das ja jetzt schon so ein gewisses Zeitchen, oder? Und jetzt wissen wir plus 28 Prozent. Das war die Rendite auf dem Dax über alle über die ganzen Jahre. 2016, 17, 18, 19, 20. Also sagen wir mal plus 30 Prozent. Das ist der DAX-Index. Wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich es im DAX-Index gemacht. Und jetzt habe ich veröffentlicht ja meine Rendite. oder? Und übrigens 2016, als ich angefangen habe, war es auch negativ. 2016 war es negativ, 2017 war es positiv, 2018 war schon wieder negativ. Also im Jahr 2018 konnte ich mir sagen, ja. Hätte ich doch alles Geld auf der Bank gelassen, ich hätte jetzt mehr. Ja. Als in Schweizer Franken, da hat es eine kleine Rendite gegeben. Aber in den anderen wären keine. Und dann habe ich Ende 2020 geschaut und ich bin bei plus 50% Rendite. Also ich bin bei mit meiner Methode bei plus, 5, äh, plus 50% Prozent etwa Rendite in Euro. Äh, Euro ist der blaue. Ja, plus 50%. Und der DAX ist bei plus 28%. Aber dein Modell ist natürlich ein Sparplanmodell. Ne? Das stimmt. Ich habe fortwährend investiert. Also ich hätte jetzt, wenn ich hier fortwährend investiert hätte, hätte ich einmal im Schnitt 10.500 ausgegeben, einmal 11.500, einmal 12.500 und dann wieder einmal 11.500. Und sehr wahrscheinlich wäre die Rendite dann nicht unbedingt höher gewesen, weil es ging ja rauf. Das ist ja ein Schutz gegen runter vor allem. Wenn du kontinuierlich investierst, ist das ein Schutz gegen runter, nicht ein Schutz gegen rauf. Man kriegt dann weniger Abzeit. Und ich habe kontinuierlich investiert und habe sogar mehr Rendite erzielt mit meiner Methode als der DAX. Das ist aber rein willkürlich, ich wiederhole nochmals, weil der DAX völlig anders zusammengestellt ist als mein Portfolio. Ich habe Goldaktien gekauft, 2017, weil ich unsicher wurde oder 2018. Also das, die haben, die haben, das hat einiges gebracht. Ich habe auch eine Tech-Aktie dann irgendwann mal doch hinzugenommen. Gemerkt, gegen mein, weil es eine Schweizer Aktie ist, mit Logitech. Und auch das hat einiges eingeschickt. Hast du Logitech gekauft? Ja, schon. Damals. Ja. Wahnsinnig, ich bin ja erst jetzt eingestiegen. Anyway, also was ich sagen will, erstens, man kann es nicht vergleichen. Zweitens, das Portfolio sieht nicht so schlecht aus. Es ist durchaus typisch. Und drittens, es gibt viele ökonomische Studien, die nahelegen, dass wenn du es lange machst, eine faktorbasierte Anlage eine Zusatzrendite erzielt. Man nennt das Factor Investing oder Smart Beta. Das ist erwiesen. Das weiß man. Was, was ist das genau, Hermann? Man nennt man Factor Investing oder Smart Beta. Das ist das, was wir machen. Das heißt, man verwendet Merkmale, der Aktien, Merkmale der Aktien, um sie auszuwählen. Man gewichtet eben zum Beispiel Aktien höher, die ein gutes Kursgewinnverhältnis haben. wenn man das regelmäßig macht? Wenn man das regelmäßig macht, über eine lange Zeit, dann hat man eine Zusatzrendite. Das ist das klassische, sagen wir mal, wissenschaftliche Value Investing, das, das, das aus der Ökonomie kommt. Und dann gibt es natürlich die Investoren, wie Warren Buffett, die die machen ein ganz anderes Value Investing, die, die beurteilen im Detail, wie gut das Unternehmen ist und was sie denken, ist der innere Wert dieses Unternehmens und kaufen dann, wenn sie eine gewisse Diskrepanz sehen, bei dem, was sie denken, ist in diesem Unternehmen möglich und bei dem, was sie heute dafür bezahlen müssen. Das ist aber kein Faktor Investing. Die machen ganz tiefe Analysen und da geht es bei Warmwaffe sogar noch weiter. Er geht nach ins Board. Und schaut, dass die Leute gut arbeiten. Er ist eigentlich ein Unternehmer, wenn er investiert. Und er verkauft die Beteiligungen auch nicht mehr. Also, das ist, eine, das ist ein anderes Value Investing. Das Value Investing, das ich euch beschreibe, ist das Faktor Investing. Das ist der perfekte, das ist der korrekte ökonomische Begriff dafür. Ich wollte euch einfach meine acht Aktien zeigen, die ich im es Auge hey, habe. Halt hilft es dir, wenn <lacht> du siehst, dass es mir gleich ging im ersten Jahr? Weißt du? <lacht> Weil am Anfang hast du eine 50, 51 Prozent gegen 49 Prozent Chance, dass du positiv bist. Die Hälfte, also das gibt es übrigens auch, da habe ich einen Blog dazu geschrieben, schicke ich dir noch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jahr schlecht aussieht, ist äh, ein bisschen äh, unter 50 Prozent. Es also, ist nicht 10 Prozent oder 20, es ist irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass ein Jahr schlecht aussieht in deinem Portfolio. Ja, wenn alles, also kann man schon sagen, die gesamten Börsen sind gestiegen. Ähm, die Frage stellt sich natürlich, was passiert mit den Titeln von Uwe, wenn die ganzen Börsen sinken. Sind die negativ korreliert? Steigen die dann? Das ist dann die Frage. Das ist eine große Hypothese, Peter. Ich bin der Meinung, sie werden weniger fallen. Ich bin der Meinung, dass die soliden Werte weniger fallen werden. Insbesondere bin ich der Meinung, dass die Tech-Aktien, die hauptsächlich verantwortlich sind für den aktuellen Boom, stark korrigieren werden. Ich, das ist ja. eine Tesla ja. völlig unrealistische Bewertung für ein Unternehmen, das ja. in einem Konsumgütermarkt ist und kein großer Vorteil hat gegenüber die deutschen Automobilhersteller, außer dass sie zuerst waren. Da kann nichts, kann nicht eine Trillion, eine Million, was ist das auf Deutsch? Billion. Eine Billion wert sein. Es kann nicht eine Billion wert sein. Google ist zwei Billionen. Also es kann nicht, bald. Google gehört das Internet. Das gehört denen. Die, die, die könnten noch viel mehr abziehen, wenn sie wollten. Tesla, denen gehört die Straße nicht. Keine Chance. Ich habe ein Tesla, ich habe jetzt wirklich, ich habe mehr und mehr Serviceprobleme. Wenn ich jetzt ein Service will, geht 14 Tage. Und die Deutschen können das, das ist nur eine Frage der Zeit, dass sie ein vernünftiges Auto auf den Markt bringen. Also die, die, die Tech-Aktien sind völlig overhyped.